Boah, Alter Schwede! Das ist gut, wa? Nee. Ha! Holsten knallt am dollsten. Die Leber zittert. Die <lacht> Leber hat Angst, wa? Ja. Aber kann ich was anderes trinken, ey? die schon? Nein, bitte nicht. Ich, ich, tu mir das nicht schrei, an. Ich schreib hier und du trinkst. Nein, doch. Da müssen wir jetzt alle durch. Äh, also hierbei. Damen und Herren Zuschauer, Sternchen innen, müssen sich der ja hier entziehen. Seit 1879 steht die Holstenbrauerei in Hamburg und über die Grenzen der Hafenstadt hinaus. Für erstklassigen Biergenuss und eine Brautradition aus Leidenschaft. Mit hochwertigen Zutaten nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Genieße Holzen, Pilzen, frischen Feinherd und Geschmack. Hm. Dazu eine kleine Anekdote oder eine oh, kurze Gott. Geschichte, wie, wie man es kennt aus seinem langen Leben, als ich jung war. Ja? Man freut sich auf seine Kiste Bier oder auf sein? Waschner Bier? Deine Kiste Sterni hast du dir gefreut. Ja. Aber jetzt haben wir noch vor, ne? So, das testen. fängt an, das Bier aufzumachen. Und kriegt halt das kurz und wundert sich, was ist denn da falsch gelaufen? Ich habe die Flasche nicht ausgetrunken, ging nicht, war nicht machbar. Also keine Ahnung was damals war. Entweder hatten die Probleme mit der Produktion oder die haben generell irgendwas am Rezept geändert. Das sieht aus, als wenn das einer so mal schnell gedruckt hat und drauf geklebt hat. Das ist da ist ein Ritter drauf. Das interessiert mich nicht. Das ist doch geil ein Ritter. Das also, Don Quixote. Fangen wir mal an. Seit, Wir fangen mal so an. Das wird das schon vorgelesen. Ach so? Ja. Holsten knallt am dolsten Preis. Holsten knallt am Dolzen. Auch beim Preis. Und zwar. 95 Cent. Ja, rote Baron. AKP1. Das Spiel. Also, das ist ja schon mal schlecht. Er ist stets bemüht. Ich hab schon Probleme. Ey, Ladehemmung, der Dipps da ja, ja nicht. Knapp. Hört sich schon mal gut an. Kannst du da was eingießen? Ui. Also, ja, ich mache hält. Und Scheiß, das die Farbe passt. Sieht richtig schön aus. Der Schaum passt auch. Wo passt denn da der Schaum? Naja, nee, guck doch mal, wie lange das dauert, bis der weg ist. Also und der ist, ist richtig schön. Halt. Ich bin für fünf. Nee. Das ist ja nicht immer so negativ. Jetzt kommen wir zur Königsdisziplin. Prost, vor Begeisterung aufschreien oder vor Ekel ausspeien? Schmeckt erstaunlicherweise ganz gut. Vielleicht war damals auch die falsche Charge. Ich finde es erfrischend, fein, härter Geschmack. Ja? Schmeckt wie ein Hassel, oder? Nein! Surprise, surprise! Prost, aus, warten. Bin ich positiv? Also, äh, rein. Wenn ich, ja, halt mal, aber. Wir wollen ja mal beim Bier bleiben. Also, ich bin positiv überrascht, definitiv. Ich, ich komme aus Hamburg, seit 1879, ist jetzt nicht so lange. Ist aber relativ jung, so ja, aber. Erstaunlich, ja. Hassebrüder gibt es seit 1872. Sag mal, trinkst du zwischendurch Hasselrüder hier? Nee, ich wollte, wollte mal so einen Biertest machen. Ja, 1872. Ich sind Ist sieben Jahre älter. Ja, ja Holzenknallt an Dolzen hat auf jeden Fall einen Punkt verdient. Naja. Ja. Und der Ritter. Und der Ritter, ja, ich finde auch, der Ritter ist geil. Und Don Quixote, oder was? Ja, dann Hamburg Quixote. Ja, aber mit, äh, und dann? Und Sancho Panza, ist auf jeden Fall, guck mal, nannte ist auch drauf. Mhm. Na ja, drei Punkte. Guck mal, wie die Fahne steht. Drei Punkte, Alter. Na gut. Ein Zwei Punkte, Alter. Das ist so eine Quälerei mit dem Bengel. <lacht> ich habe gesehen. Also, ich muss jetzt erstmal damit klarkommen, dass ich wahrscheinlich seit Jahren einen Fehler gemacht habe. Und jetzt hast du das Holz nicht mehr getrunken. Aber, ja. <lacht> du siehst doch schon aus, wie der typisch Holz trinkt. Ja, so eine Reeperbad. Und drei Tage Ein bisschen rumgrillt. <lacht> Mir fällt jetzt kein Bier ein, was wir bis jetzt getestet haben, was mich so überrascht hat. Also, wir haben einen neuen Silbernen. Das Holz mit, mit, mit, genau, mit 22 Punkten und das heißt schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Sprecher, ja. Okay, was trinken du am nächsten Video? Wasser? Sprecher, ja. Zirndorfer Landbier. Also, Leute abonnieren und blöde Kommentare unter dem Video. <lacht> Ansonsten abonnieren ist ganz wichtig. Wir sehen uns dann demnächst und dann trinken wir hier diese komische Plörbräu. Genau, <lacht> ursprünglich ein Landbier steht darauf. Ja. Ganz leicht. Ja, toll. Zirndorfer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Yeah, baby. Bis demnächst.